Streamen im Hörsaal In den Hörsälen ist es möglich, Ihre Vorlesungen zu streamen und oder aufzuzeichnen. Bitte achten Sie darauf, ein Mikrofon nutzungsgerecht zu verwenden. Ein Stream und eine Aufzeichnung ist in allen Hörsälen möglich, in denen sich ein entsprechendes Bedienfeld und Kontrollmonitor befinden. Zunächst muss das System per Druck auf Power gestartet werden. Das System wurde ordnungsgemäß hochgefahren, wenn auf dem Kontrollmonitor das Kamerabild zu sehen ist. Ob ein Mikrofonsignal im Stream und der Aufzeichnung vorhanden ist, kann Dies durch Kontrolle des roten Balkens unter dem Kamerabild im Kontrollmonitor nachvollzogen werden. Im oberen Bereich des Bedienfeldes können Sie zwischen drei Einstellungen wählen. Bei der Einstellung PC wird ein zusammengesetztes Bild aus Präsentation und Kamera erzeugt. Die Kamera zeigt die zentrale Rednerposition hinter dem Pult. Bei der Einstellung Pult wird ein Vollbild der Kamera erzeugt. Der Bildausschnitt zeigt die zentrale Rednerposition hinter dem Pult. Bei der Einstellung Tafel wird ebenfalls ein Vollbild der Kamera erzeugt. Der Bildausschnitt zeigt die rechte Hälfte der Tafel. Nutzen Sie zur Kontrolle der Kameraperspektive und Ihrer Präsentation den Kontrollmonitor. Um den Stream zu starten, betätigen Sie die Taste Stream. Ist der Stream ordnungsgemäß gestartet, läuft eine Zeitanzeige auf der Taste im Bedienfeld nach oben. Nutzen Sie zur Kontrolle des Streams den Kontrollmonitor. Auch während eines laufenden Streams kann die Bildeinstellung per Druck auf die gewünschte Einstellungstaste geändert werden. Um den Stream zu beenden, betätigen Sie die Taste Stream erneut. Laufende Streams aus den Hörsälen sind in ihrer jeweiligen Sektion auf der Lernplattform Moodle der Universität Leipzig abrufbar.